Rosen sind rot, in einem Museum darf man nichts anfassen. <lacht> es sieht so dumm aus. Oh shit, ich hab ein Herd angelassen.